Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, ja, ich bin Sebastian. Da hinten liegt der Ben irgendwo. <lacht> Und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier geht alles rund um das Thema VR, egal ob PC VR, Quest Gameplay, Quest News, wie ihr jetzt sehen. Und äh, ja, ich möchte auf meinem Kanal eventuell in nächster Zeit öfters mal Quest äh, ja, Gameplays auch zeigen. Und äh, natürlich gehört so eine News natürlich dazu, weil ja, VR ist das Hauptthema hier auf meinem Kanal. Von daher gehört die Quest natürlich dazu. Ja, das Update 25 wird jetzt ausgerollt diese Woche. Ich konnte es leider noch nicht laden, denn es wird ja immer in Wellen äh, ausgeschmissen, sage ich mal. Und da muss man Glück haben, wenn man dann unter den ersten Leuten dabei ist. Äh, meine Quest 2 und meine Quest 1 ist leider nicht dabei. Und äh, ich muss noch warten, bis ich das 25er Update erhalte. Und äh, ja, ihr könnt es natürlich prüfen. Geht auf das zahnrad Einstellungen, dann scrollt ganz nach unten zur Info und dann äh, kommt ein Menü oder ploppt ein Menü auf, wo dann quasi die Versionsnummer steht und wenn bei euch das mit 23 anfängt und da jetzt nicht steht, bitte äh, jetzt neu starten für Update oder sonst was oder updaten, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Button heißt, dann seid ihr auch noch nicht dabei und müsst noch warten. Aber ich möchte trotzdem mit euch äh, mal die Erneuerungen durchgehen, die jetzt da Einzug halten in, in das Update 25. Und die größte Erneuerung ist äh, die Oculus App Lab. Und äh, ja hört sich nett an, ne? ganz witzig, App Lab. Könnte man einen Song draus machen. App Lab, ding dong. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist das die größte Erneuerung. Und äh, ja, das hat auch einen Aufschrei gegeben in der Community äh, und zwischen den YouTubern. Der eine sagt, das ist gut für Oculus oder für uns. Äh, Quest-User, die andere sagt, nein, das ist schlecht, Facebook tötet damit Sidequest und damit äh, darauf möchte ich auch ein bisschen eingehen, ich habe da auch eine Meinung zu und ich kann beide Seiten da verstehen. Ähm, zum einen ist es berechtigt, wenn man sagt, Facebook hat da nicht wirklich gute Absichten, äh, denn sie haben schon ziemlich viele Klagen am Hals, die von anderen Entwicklern stammen, die sagen, okay, äh, Facebook hat uns das Leben schwer gemacht, hat äh, auch eventuell Know-how geklaut und hat uns äh, den Weg, ja, auf die Quest erschwert und hat dann äh, Apps in äh, ihrem Sinne rausgebracht äh, und äh, die waren dann teilweise halt abgekupfert. Äh, das sind so Sachen, die momentan im Raum stehen und, äh, ja, wo es dann Klageschriften drüber gibt, äh, ja, ob jetzt Facebook da auch schuldig gesprochen wird, das weiß man natürlich nicht. Von daher kann man noch nicht sagen, dass die da wirklich das im Sinn haben. Aber es ist halt ein Big Player und äh, da die eventuell immer größer werden wollen oder müssen, ähm, ist es berechtigt, wenn man sagt, okay, die haben eventuell nicht nur Gutes im Sinne. Ähm, muss man halt mit, alles mit Vorsicht genießen. Äh, ich sehe das so, dass die Oculus Lab App, ja, da werden nur Apps äh, rausgebracht, die wirklich von Oculus auch überprüft wurden und äh, für gut empfunden wurden oder befunden wurden und äh, ja, ich find's gut, dass die das jetzt reinbringen, denn ähm, es gibt Leute, die können sich nicht SideQuest auf dem PC installieren oder auf dem Laptop oder sonst was, um über SideQuest ähm, diese Spiele auf die Quest zu laden und zu installieren, ja, weil es halt auch nicht ganz unkompliziert ist, muss man einfach dazu sagen, es gibt da coole Tutorials, ich kann da immer nur den Patrick von die Zockstube, äh, ja, nennen, der hat da richtig gute SideQuest-Videos gemacht und, ähm, ja, das ist halt ein, SideQuest ist halt nen, äh, ein Programm, wo man wirklich, ähm, ja, Drittanbieter-Software auf die Quest installieren kann, so. Ähm, Oculus hätte jetzt auch sagen können, oder Facebook, nein, das wollen wir nicht, das verbieten wir mit einem Update und das wäre überhaupt kein Problem gewesen, das für äh, die so zu regeln, Zeitquests zu verbieten. Haben die natürlich in der Vergangenheit nicht gemacht. Und äh, die sagen sich jetzt, okay, äh, wir wollen einen Oculus Store noch einbinden im Store und das ist die App Lab. Und äh, da werden wir Software anbieten, die von uns geprüft ist und äh, die könnt ihr einfach per Knopfdruck dann installieren. Und da gibt es jetzt eine kleine Auswahl an Spielen, die gehe ich gleich mal kurz mit euch durch. Und da können auch automatische Updates geladen werden. Das geht bei SideQuest nicht. Da muss ich extra wieder die P äh, die Quest an den PC anschließen und dann das Update runterladen, installieren und so weiter und so fort. Ist alles kompliziert. Und äh, ja, für Software, die es wirklich verdient hat, in den äh, App Labs Store zu kommen, sage ich mal, ist es doch super. Die äh, Leute können diese Software genießen und äh, Updates beziehen und so weiter. Und alle anderen... Ähm, Entwickler, die da noch nicht so weit sind, das auf Applab zu portieren, sage ich mal, oder äh, da reinzukommen, ähm, die können es weiterhin auf Sidequest anbieten und ich finde, das ist eine gute äh, Lösung und die beiden können wirklich äh, nebeneinander äh, existieren und äh, müssen sich nicht gegenseitig äh, umbringen oder Krieg führen. Das ist meine Meinung und ich denke auch nicht, dass das passieren wird. Es wird weiterhin ja Indie-Entwickler geben, die auf Sidequest ihre Spiele erstmal ja, rausbringen dann groß machen natürlich dadurch und eventuell dann irgendwann den Weg in App Lab finden. So denke ich und das wird auch mit Sicherheit der Fall sein. Da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und äh, ja, das war jetzt meine Meinung zu diesem App Lab Thema und äh, ich denke nicht, dass Sidequest äh, gekillt wird. So, dann haben wir aber noch äh, eine Neuerung und zwar ist das der Facebook Messenger. Jeder, der den Facebook Messenger hat, ja, und hat das Facebook-Konto auch jetzt mit der Quest schon eingebunden. Es gibt dann ja natürlich Leute, die haben gesagt, nein, mache ich auf keinen Fall. Wenn ihr das aber eingebunden habt, könnt ihr diese beiden Konten aber trotzdem teilen. Es gibt Privatsphäre-Einstellungen, die könnt ihr so machen, dass Oculus-Konto und Facebook-Konto getrennt sind. Ihr, habt, ihr müsst nicht euren Klarnamen da irgendwie preisgeben an alle Oculus-Konten, sondern könnt weiterhin den Messenger auch in der VR-Brille dann nutzen, könnt mit euren Familienmitgliedern in der VR-Brille dann auch schreiben und so weiter und so fort. Das wird alles möglich sein. Finde ich eigentlich eine ganz gute Erneuerung, wenn man jetzt Facebook mag. Ja, Es gibt Leute, die mögen Facebook nicht, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ähm, eigentlich ist es keine schlechte Erneuerung, wenn man mit Facebook jetzt leben kann. Dann haben die äh, das Guardian-System verbessert, dahingehend, äh, man kann ja eine statistische ähm, ja ähm, einen statistischen Punkt setzen, wo man, sage ich mal, sitzt und äh, sich dann quasi nicht bewegt. Das konnte man äh, sonst auch immer einbinden, aber äh, man hat trotzdem immer das Gitter gesehen und das äh, hat halt ziemlich gestört. Und äh, ja, jetzt ist es möglich, das Gitter dann halt ähm, in diesem Bereich dann halt auch auszublenden. Dann gibt es eine Erneuerung, dass man äh, mit zweimal Klopfen gegen das äh, VR-Headset äh, die Pass-Through-Ansicht aktiviert. Und ja, das ist auch eine coole Erneuerung eigentlich, denn äh, so kann man mal ganz kurz gucken, wo bin ich gerade im Raum, ohne das äh, Guardian-System zu verlassen. Und äh, dann soll noch das äh, ja, Menü verbessert worden sein, soll alles ein bisschen einfacher zu äh, so erreichen sein. Teilweise bin ich ein bisschen äh, immer am Suchen, wenn man besonders unbekannte Quellen oder man hat jetzt man hat Beta-Tests äh, aktiviert, ähm, die suche ich immer mal wieder und äh, ja, ich hoffe, da wird auch ein bisschen was verbessert. Dann äh, hat, hat man ja die Möglichkeit, in der Quest sich Browserfenster anzuzeigen, anzeigen zu lassen. Und das geht, glaube ich, bis zu drei Browserfenster, die man dann aktivieren kann. Und jetzt soll es möglich sein, auch eine Bluetooth-Maus mit der Quest zu koppeln, äh, sodass ich dann auch in dem Browserfenster meinen Mauszeiger benutzen kann. Ist auch eine coole Sache. Und ähm ja, wer es braucht, also ich brauche es jetzt nicht. Ich habe es jetzt auch noch nie benutzt, dass ich in der Quest jetzt irgendwie ein Browserfenster geöffnet habe und das dann auch benutzt habe. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die das machen. So, ähm, dann gibt es noch eine Oculus Link-Verbesserung. Und zwar ist es ja eigentlich immer nur möglich gewesen, mit einem USB-3-Kabel das Ganze zu benutzen. Und äh, da dahingehend haben die es jetzt verbessert, dass sogar usb 2 Kabel benutzt werden können und das sogar mit 80 Hertz oder mit 90 Hertz Unterstützung und ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob das dann auch wirklich, ja, die Bandbreite wird wahrscheinlich ja auch äh, erkannt, gescannt, sage ich mal und ob das dann auch wirklich automatisch eingestellt wird, wie hoch die Bitrate ist, die vom PC zur Brille geschickt wird. Und ich denke mal, das wird wirklich dann passieren, dass die Bitrate runtergeschraubt wird, wenn wir ein USB 2.0-Kabel haben. Und wenn wir ein USB 3.0-Kabel anschließen an die Quest, dass dann die Bitrate hochgeschraubt wird. Wäre auch auf jeden Fall sinnvoll, dass wir, sage ich mal, dann ein besser, ja, besseres Bild haben mit einem hohen, höherwertigen Kabel und mit einem äh, ja, weniger guten Kabel, sage ich mal, dass wir dann äh, die Bitrate runterfahren und ein bisschen schlechteres Bild haben. Aber trotzdem noch die Quest an, am PC benutzen können. Fände ich cool, werde ich auf jeden Fall testen, wenn ich das Update bekommen habe. Ja Leute, das sollte auch nur ein ganz kurzes Video geben, so ein kurzer Durchlauf und meine Meinung zu Oculus Lab App. Jetzt interessiert mich eure Meinung zu den ganzen Erneuerungen, was haltet ihr davon und äh, ja, würde mich natürlich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback erhalte. Wenn euch das Video hier gefallen hat, wie immer Like raus, Abo-Button nicht vergessen, das würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ich sage mal, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.